Willkommen meine Damen und Herren, willkommen Fans der geblickten Embryopathie, willkommen im Café Stillpoint ja, und willkommen in meiner letzten Embryologie-Werkstätte. Ja, ihr seht es, äh, oder ihr seht es nicht, ich glaube, ihr habt jetzt kein Bild vom Tisch, aber der Tisch ist wieder komplett leer, die Embryo-Werkstätte ist schon zusammengeräumt. Äh, aber ich will noch einmal bei euch zu Gast sein und bzw. euch einladen äh, mit mir einen Überblick einmal zu haben über das, was wir gemacht haben und äh, weitermachen in die Überlegungen. Äh, ja, und am Ende bin ich gern bereit, alle möglichen Fragen, die es noch gibt, äh, zu beantworten, äh, sofern mir das gelingen möge. Na gut, dann lasst uns anfangen. Äh, heute arbeiten wir mit einer Präsentation. Es wird drei Kapiteln heute geben, also wir werden über Anfang mit das Typische, äh, was sind jetzt so die Muster, über die wir jetzt auch gesprochen haben zuletzt und wir werden dann auch unsere letzten äh, 32 Wochen durchbesprechen, wir werden darüber reden, äh, was in dieser Entwicklung schief schieflaufen kann äh, und ein wichtiges Kapitel am Ende, äh, Nämlich zu verstehen, warum etwas etwas ist. Also ich habe euch am Anfang gesagt, Embryopathie zu verstehen, bedeutet auch, die Anatomie dann schlussendlich zu verstehen. Ähm, ja, das wird mein Anspruch sein. Ja, fangen wir an mit den typischen, also einfach ein paar Überlegungen dazu. Äh, ja, ich habe es einfach nochmal aufgezählt oder aufgereiht. Ja, wir haben hier mal die erste Woche, könnt ihr könnt euch noch alle erinnern, die Zygote. Die, die befruchtete Eizelle, ja, hier teilt sie sich schon langsam, wir haben hier die Plastozyste und nach einer Woche haben wir die Nidation und da haben wir ganz tolle Werke in der zweiten Woche gemacht äh, aus Plastilin. Hier haben wir schon äh, die Plastozyste, wie sie sich eingenistet hat, ins Endometrium und hier sehen wir die Entwicklung, die zweiblättrige Keimscheibe. Ich habe die auch ein bisschen animiert, also wir haben hier jetzt einmal die Zygote, die sich ja mal teilt am Anfang und sie teilt sich weiter und weiter in einzelne Plastomeren, ja, deswegen einzelne Männchen noch, weil wir wissen, dass wir noch totipotente Zellen haben, da ist noch alles drin, da ist noch alles möglich, würde hier ein Männchen zur Seite treten, dann hätten wir zum Beispiel einen Zwilling, kann sich erinnern. Rundherum haben wir noch die Zona pellucida, die wir hier auch noch sehen können. Ja, es teilt sich weiter und dann haben wir, Hoppla sich weiter und jetzt haben wir einen kleinen Fehler in der Präsentation. Wie kann das sein? Ja, der, da geht es weiter, es teilt sich weiter und schlussendlich differenziert sie sich eben dann in Trophoblast und Embryoplast. Der Trophoblast, der dann schlussendlich zur Einnistung wichtig ist und für die Plazentabildung. Ja, also da haben wir eben die Nidation. Naja und in der zweiten Woche das Ganze ist auch schon etwas gewachsen, von 0,02 cm auf 0,1 cm. In der zweiten Woche haben wir eben dann die äh, zweiblättrige Keimscheibe schon, das soll dieses Haus symbolisieren. Äh, dieses Haus, das wir hier sehen, ja, und wir haben hier die, äh, den Epiplast, ja, hochzylindrische Zellen, das Dach wäre jetzt die Amnionhöhle und... Da haben wir dann den Hypoplast und der Keller vom Haus wäre der Dottersack. Na gut. Einfach fürs Verständnis nochmal durch erklärt, erste und zweite Woche. Dann haben wir, und diese erste, zweite Woche, die haben wir die Blastogenese genannt oder die Blastenzeit Jetzt kommen wir zur dritten bis achten Woche, die Embryogenese, eine ganz wichtige Zeit, wo eben die Organe entstehen. Und das passiert wiederum auch wieder in einzelnen Schritten. Auch hier wieder haben wir äh, die Umwandlung jetzt von der zweiblättrigen Keimscheibe in eine dreiblättrige Keimscheibe. Also das Ektotherm, Mesotherm und Endotherm. Von oben das Ektotherm mit der Primitivrinde. Und wenn wir das Ganze durchschneiden, von vorne schauen, haben wir hier die Amnionhöhle, äh, das Ektotherm, hier die Chordotasalis, Mesotherm, Mesenchymale Schichtung, äh, der, das Endotherm mit den Dottersacken. Und nicht vergessen die Chorionhöhle, beziehungsweise hier sehen wir noch das Viszerale Extraembranale Mesotherm. Ja, wir haben das genau besprochen, glaube ich, an der zweiten Werkstätte. Äh, ja, da beginnt einfach die Gewebeentwicklung, da habe ich auch eine kleine Animation, ausgehend vom zweiblättrigen Dach, äh, zweiblättrigen Haus, auch wieder hier die Amnionhöhle, das Dach, Uh, der Epiblast, der ja dann alle drei Schichten, drei Blätter dann bestimmt, uh, verwandelt sich auch. Es kommt zu einer Wanderung, manche gehen auf die Seite als Mesothermzellen, bleiben mäßig mal nicht so gut geordnet und andere gehen in Schritt und Reihe nach unten und verdrängen jetzt hier die Hypoplastzellen uh, und bilden hier jetzt das Endotherm. Ja, also das war so der Beginn der Gewebeentwicklung in der fünften bis sechsten Woche geht es dann schon mehr um, äh, um Höhlenentwicklung und auch um Organentwicklungen. Äh, Höhlenentwicklungen, deswegen, wir haben schon die Chorienhöhle auch schon in der dritten vierte Woche, aber jetzt kommt es eben zu dieser kraniokortalen und lateralen Faltung, wie wir es hier sehen. Wir haben das ja auch als Modell durchgemacht. Siebte bis achte Woche ist dann die Organentwicklung und auch die Extremitätenanlage, die man bis jetzt ein bisschen vernachlässigt eigentlich fertig, was sehr typisch ist, ein sehr großer Schädel noch, fast die Hälfte des Körpers wird vom Schädel noch bestimmt. Ja, aber wir haben hier jetzt schon alle Organe. Das war mir dann ja das, was wir bis jetzt durchgemacht haben. Jetzt kommen wir zu den letzten Wochen, nämlich von der 9. Woche bis zur 38. Woche, die Fetalperiode. Die Fetalperiode, die wo es einfach einmal ums Wachstum, um Wachstum geht. Ja, Wachstum, der eigentlich langsam ist als am Anfang, nur nimmt es jetzt doch an der Größe einfach zu, es ist alles mehr sichtbarer, es verändern sich die Relationen auch. Also der, der Schädel wird im Vergleich zum Körper immer kleiner. Insgesamt wird das Kind natürlich immer größer. Wir sehen die Größenangaben hier wieder mit unserem Obst. Und am Ende haben wir dann eine Melone oder einen Kürbis der geboren werden muss. Okay, man sieht dann, also so 13. Woche sieht man dann eben auch, kann man schon das Geschlecht schon langsam erkennen. Am Anfang ist es noch ein bisschen unausdifferenziert. Es differenziert sich immer weiter. Also die Reifung der Geschlechtsorgane, vor allem der äußeren Geschlechtsorgane, ist relativ spät auch. Zum Beispiel steigt dann der Hoden beim, beim Jungen relativ spät aus dem Skulptur hinab. Und als unreife Zeichen ist er das, hat er das noch nicht gemacht. Ja, die Fettverteilung ändert sich jetzt in der Zeit, äh, beziehungsweise es wird immer mehr Fett, die Haut, die Haut ändert sich, es kommt zu einer nougat die verändert sich wieder, es kommt zu Furchen äh, an den Fußsohlen und so weiter. Und am Anfang sind die Bewegungen noch sehr unkoordiniert und die werden immer koordinierter und koordinierter. Das Baby beginnt, also das ungeborene Kind beginnt auch äh, langsam zum Atmen. Atmen heißt einfach, dass es schon noch das Zwerchfell auch, auch Atembewegungen macht. Ja, also es wächst und wächst in dieser Zeit. Na gut, ähm, jetzt möchte ich euch so in Bezug auf das Typische, was ist jetzt so ganz typisch, äh, die Bewegungsmuster nochmals in Erinnerung bringen. Ich denke mal, genau das ist für uns einer der wichtigsten Punkte des Osteopathinnen und Osteopaths, so ein bisschen klar zu sein über diese morphogenetischen Wachstumsbewegungen, zu wissen, wann bewegt sich was und wie bewegt sich das. Und hier haben wir wieder mal die äh, drei Phasen: die Plastogenese, Embryogenese und die Fetalperiode. Ja, und hier haben wir eben diesen Weg von der Zygote äh, bis äh, zum äh, erwachsenen Kind, äh, bis zum Euden. Äh, die schraffierte Linie soll einfach bedeuten, dass das keine geradlinige Linie ist, dass das viele Wege geht und diese Wege und diese Bewegungen in diesen Wegen schauen wir uns jetzt mal an. Ja. Ein wichtiger Punkt ist eben die Induktion, immer das Antreiben durch chemische Substanzen. Ihr könnt euch erinnern, das alles war da sehr wichtig für viele Prozesse, auch dann in der Embryogenese natürlich, nicht nur in der Plastogenese. Ja, in der Fetalperiode ist es dann weniger wichtig. Wir haben die Teilung, wir haben die Differenzierungsprozesse, wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, Apoptose, Transition, der Wechsel zwischen mesenchymalen und epithelialen Zellen oder Verbänden ist hier sehr wichtig, Migration, die Bewegung. Ja. Also in dieser Plastogenese und in der Embryogenese auch noch, aber vor allem auch in der Plastogenese beginnen jetzt mal die Gewebsentwicklungen. Ähm, ja, In der Embryogenese kommt es jetzt mehr zum Zusammenballen. Ja, also, die, die Strukturen, die sich jetzt bewegt haben, die migriert haben, sind die einzelnen Zellen, die sich weiter differenzieren, wachsen, beginnen als Knospen zu bilden, also Anballungen. Es beginnt jetzt natürlich diese Faltung, wie gesagt, wir haben es schon öfters erwähnt: Granokardiale Faltung, laterale Faltung. Es entstehen Räume, es entstehen Höhlen, extraembranales Zolom, bzw. intraembranales Zolom entsteht. Vorher hatten wir ein extraembranales Entschuldigung. Es gibt ein Rauf und Runter, also die Strukturen beginnen sich auch innerhalb des Körpers zu bewegen. Genau das werden wir heute noch genau besprechen. Es kommt kaum berühren sie sich, kommt es zu Fusionen. Und all das sind Bewegungsvoraussetzungen, um schlussendlich jetzt eben Organe zu bilden. Und wir haben ja gesagt, am Ende der Embryogenese, am Ende der 8. Woche haben wir jetzt schon die Organe. Sie sind definitiv nicht reich, reif, das Kind wäre nicht überlebensfähig. Das passiert ja erst in der ungefähr 24. Schwangerschaftswoche, also jetzt reden wir von der Schwangerschaftswoche, wo dann schon langsam das Effekt und Faktor der Lunge ausreichend ist, damit die Lunge nicht kollabieren würde. Ja. Ja, in der Fetalperiode geht es eben, wie jetzt schon erwähnt, um sehr viel um Wachstum. Da spielt die Funktionalität auch schon mit. Also wir werden es nachher sehen, wenn Räume zu eng sind, dann wächst es anders. Ja. Es adaptiert ein bisschen, zum Beispiel der Einfluss, Stress der Mutter, Stress des sozialen Umfelds führt zu einer veränderten Reifung des Gehirns. Also, da haben wir alles schon Einflussmöglichkeiten, auch schon in der Embryogenese, zu denen kommen wir auch. Ja. Aber hier ist das große Motto: die Reifung. Ja. Plastogenese, Bewegung der Zellen, es entstehen Gewebe, Embryogenese, mehr Bewegung von größeren. Zellverbänden, die jetzt schon etwas weiter differenziert sind und vor allem die Körperbewegungen, da entstehen dann die Organe und dann eben in der Fetalperiode, die längste Periode Wachstum und vor allem eben die Heranreifung. Ja, und am Ende haben wir dann ein ganzes Produkt, das eben aus diesen morphogenetischen Wachstumsbewegungen, die wir durchaus, oder behaupten wir zumindest als Osteopathin, als Osteopathen noch spüren können. Na gut, das war mal so dieses Kapitel, äh, was ist das Typische vom, vom Verlauf. Äh, ja, und jetzt schauen wir uns an, was könnte in diesem Prozess auch ein bisschen schief laufen. Wir schauen uns an, zu welchem Zeitpunkt äh, ist es entscheidend, wo kann was schieflaufen, wieso. Und zum Teil werden wir auch schauen, was sind die Konsequenzen aus dem Ganzen. Okay, also hier haben wir wieder unseren Weg. Ja, und jetzt haben wir etwas ein großes Problem, nämlich dass wir eine Malformation haben. Malformation heißt, die Anlage funktioniert nicht. Ja, es ist eine sehr frühe Störung natürlich. Ja, kann schon Plastogenese sein, aber auch typisch für Embryogenese. Da funktioniert was nicht. Ja, es ist nicht angelegt. Wir haben ein Auto ohne Räder und das Ganze fährt meistens nicht. Also sprich, die Konsequenz ist eigentlich der Abort oder dass eben die Weiterentwicklung nicht möglich ist oder eventuell eine frühere Geburt mit kaum lebensfähigen Situationen. Außer, Gott sei Dank, außer sind vielleicht Organe, die nicht so wichtig sind oder Organe, die wir doppelt haben. Ja, also da bleibt dann ein Teil weg. Ja, also zum Beispiel gibt es eine Aplasie der Niere und wie gesagt, wir können auch mit einer Niere leben. Es können Zähne fehlen zum Beispiel. Also das wäre eine nicht angelegte Situation. Eher selten, dass das ein Problem ist bei einem schon geborenen Kind. Aber es ist häufig, wirklich sehr häufig ein Problem von Anfang an, wo es dann eben zum Abort kommen kann. Ja, eine andere Störung ist, dass wir vom Weg abkommen und dagegen fahren. Also die Störung ist irgendwo im Laufe der Entwicklung. So früh, umso größer ist natürlich die Störung, kann auch später sein. Ist aber sehr typisch eben auch für die Embryogenese bis zur achten Woche. Man nennt es eine Disruption. Ja, Disruption heißt, ein gewisses Organ ist zwar angelegt, aber es kann sich nicht weiterentwickeln. Also es fehlt dann bei mir so ein Beinchen. Ja, hier habe ich einfach aufgezählt, was gibt es. gibt die Atresie, gar nicht so selten. Also Hohlorgane bilden ihre Hohlorganität gibt es das Wort, nicht wirklich aus, also sie sind verschlossen, Oesophagus-Adressie ist häufig, vaginale Adressie, im Prinzip kann jedes Hologan geschlossen sein, es kann gar nicht so selten die Fusion fehlen, also dadurch entwickeln sich Gaumenspalten, eine Spina bifida haben wir schon mal gehört, Gastrochisis ist, dass überhaupt die in der Faltung, in der Lateralen Faltung die Bauchdecke sich nicht schließt. Ja. Uh, Disruptionen können auch durch Versorgungsstörungen verursacht sein, also oft eher später, das ist aber seltener. Uh, eine falsche Anlage kann auch passieren, also dass, uh, dass die Organe sich aus einem falschen Ort heraus entwickeln. Es kann sein, dass eine Apoptose fehlt, dann haben wir zum Beispiel uh, keine Finger, weil die ineinander noch nicht sich geöffnet haben. Ein Herzfehler wäre eine typische Disruption. Oder auch eine Dysmyelie, wie man bei mir da am linken Bein zum Beispiel haben würden. Ja, äh, dann gibt es ähm, eigentlich die häufigste äh, Problematik ist die Deformation. Also es kommt oft durch eine Enge, Zwillinge ist es sehr typisch, vielleicht ein Myom im Uterus äh, kann es zu einer Erkrankung wie Hüftdysplasie und Klumpfus kommen. Also die Enge führt immer dazu, dass sich etwas nicht gut entwickeln kann. Ja, äh, wie gesagt, ist eine Störung eher in der Fetalperiode. Es gibt natürlich auch andere Gründe für einen Klumpfus, kann auch neurologisch bedingt sein, dann ist es oft früher und ist natürlich auch von der Behandlung her problematisch, aber ein neurologisch bedingter Klumpfus, den kann ich nicht einfach wieder so leicht ausmassieren oder mit, mit Gips und so weiter behandeln, da brauche ich meistens andere äh, äh, Therapien dazu. Aber ein Klumpfus aufgrund einer äh, enger Stellung ist durchaus äh, gut behandelbar. Ja, gerade in der osteopathischen Praxis. Ähm, schauen wir uns jetzt ein bisschen die Ursachen kurz an. Ähm, Im Prinzip gibt es vier Ursachen. Ja, es kann ein genetischer Defekt sein, das ist natürlich ein Defekt, der sich in mehreren Bereichen aus auswirkt. Ähm, da kommt es oft wirklich zu Disruptionen, also es fehlt die Weiterentwicklung. Vor allem wenn wir eine Chromosomenoperation haben, das heißt, dass mehrere also die Anzahl der Chromosomen betroffen ist oder ein großer Teil eines Chromosoms betroffen ist. Die klassische Anzahlproblematik kennen wir bitte der Trisome 21, seltener 13 oder 18. Alle anderen Chromosomoperationen, also von numerischen Operationen, gibt es eigentlich nicht, weil sie nicht lebensfähig sind. Es kann auch ein einzelner Gendefekt sein. Wir haben alle Gendefekte, auch Introterin. Viele haben überhaupt kein, kein Problem mit sich, aber es gibt Gendefekte, die dann doch zu Erkrankungen führen, wie zum Beispiel eine, eine, eine zystische Fibrose oder ein Korea hantikten wo wir einfach einen Gendefekt haben, der eben eine Auswirkung hat, oft erst in späteren Zeiten aber durchaus Auswirkungen hat. Größeres Problem sind die Umweltfaktoren, man spricht von Teratogenen, über die werden wir noch ein bisschen mehr reden. Mechanische Störungen, klarerweise, es gibt auch manchmal so Schnürfurchen, so von Amnion-Einschnürungen, wo sich dann Finger nicht entwickeln können. Und was auch ein großes Thema ist, sind Versorgungsstörungen. Das ist in den ersten zwei Wochen kein Problem, aber ähm, vor allem in der, äh, in der Vitalperiode kommt es dann eben zu einem verminderten Wachstum, beziehungsweise zu einer verminderten Amnionflüssigkeit, zum äh, Oligoamnion. Wichtig ist immer die vulnerable Phase. Wann ist wirklich problematisch so eine teratogene Situation vor allem? Also die Umweltfaktoren sind vor allem hier wichtig in der äh, Embryogenese, da haben sie einen ziemlichen Impact. Ja. Äh, und Impact auch, wie viel zum Beispiel an teratogenen Stoffen äh, nehmen wir auf oder nimmt die, die Mutter auf, beziehungsweise wie gut Plazenta durchgängig sind diese. Ja. Manche Stoffe gehen da gar nicht durch, manche gehen sehr leicht durch. sind. Uh, führen wirklich sehr schnell zu Störungen, vor allem eben in der Embryogenese, wo es dann doch zu schweren Störungen kommen kann. Ja, hier gibt es so vier Möglichkeiten, die die wichtigsten sind, Stoffwechselstörungen, Schilddrüsenprobleme, also vor allem eine Hypothyreose der Mutter führt zu, einem, man nennt das Kretinismus, uh, also zu einem Kleinwuchs und geistiger Retardierung. Uh, Störung des Blutzuckers, wo wir dann sehr große Babys haben, aber die auch relativ schlapp sind und auch nicht, also zwar groß wirken, aber eigentlich so insgesamt auch neurologisch nicht gut oder nicht perfekt entwickelt sind. Jedes Kind ist perfekt. Entschuldigung. Aber es gibt natürlich auch chemische äh, teratogene Stoffe. Äh, Medikamente sind ein Thema natürlich. Bestimmte Antibiotika zu bestimmten Zeiten, auch Antiflogistika können auch Herzstörungen machen. Großes, großes Thema ist noch immer der Alkohol deutlich weniger, aber der Alkohol schädigt über die ganze äh, Schwangerschaft hindurch, vor allem die Neurologie, äh, zum Teil auch Drogen, äh, Kinder, äh, wenn sie dann geboren werden bei drogensüchtigen Müttern, sind dann auch oft äh, selber abhängig und äh, haben dann noch einen Entzug. Infektionen, auch ein großes Thema, äh, da ist es wichtig, eben in diesen ersten Wochen, in der Embryogenese äh, keine Infektionen zu haben, manche sind total egal, aber Dinge wie und Toxoplasmose kann wirklich ein Riesenthema sein. Die Strahlungen sind gefährlich, sind aber Gott sei Dank recht selten. Na gut, ähm, kleiner Überblick äh, und auch ein bisschen, da reden wir jetzt über die Vulnerabilität ja, und natürlich umso früher umso kritischer. Ähm, ja, Störungen in den ersten zwei Wochen, alles oder nichts. Ja, da kommt es oft zum Abort. Interessanterweise der Austausch mit der Mutter ist ja gar nicht so groß. Also teratogene Stoffe machen hier meistens wenig aus. Da ist oft ein Implantationsproblem. Das sind genetische Probleme, die sich auswirken. Ähm, wir haben zwar hier schon jetzt eben Kommunikation, aber wenig Austausch. Großes Thema in der Embryogenese, weil hier ist schon Austausch mit der Mutter. Deswegen sind alle teratogenen Stoffe wirklich jetzt sehr... Ähm, problematisch und können große Schädigungen äh, verursachen. Ja, also wirklich schwere Störungen, äh, wie man es eh schon besprochen hat. Ähm, Fetalperiode, da muss das Kind wachsen, das heißt es braucht viele, viele Nährstoffe und wenn es die nicht bekommt, dann ist das ein Problem, vor allem für die Körperentwicklung, für die Amniumflüssigkeitsentwicklung und definitiv für die Entwicklung äh, des Gehirns, für die Neurologie insgesamt. Ähm, Thema ist hier auch nehmen Alkohol eben auch das Rauchen, wo es zu einer Minderversorgung meistens kommt. Na gut, ähm, ja, das war jetzt der Überblick über Probleme, die es geben kann und hoffentlich nicht so oft gibt Und jetzt machen wir jetzt ganz was Feines. Ähm, das ist ein Thema oder ein Kapitel, das nicht ganz einfach war zusammenzustellen und ihr werdet es merken, ich bringe da ein bisschen, äh, wenn ich euch das erklären wäre, aber Zusammenhänge zu erklären heißt immer ein bisschen was wegnehmen zu müssen, was dazu zu geben, das ist wie, wie Kochen mit ganz vielen Ingredienzien, da vermengt sich das ein bisschen. Okay, also wir wollen einfach ein bisschen erklären, warum, wenn ich jetzt einen Menschen habe mit seiner speziellen Anatomie, warum die Anatomie so ist, wie sie ist. Ja, es geht hier viel um, viel um Funktionalität, aber wir könnten auch mit vier Fingern gut überleben, warum haben wir jetzt fünf, obwohl das werde ich jetzt gar nicht erklären. Aber generell geht es darum, dass wir etwas betrachten und aus der Betrachtung des Ist-Zustands und der Beobachtung von den Dingen, die wir wissen aus der Embryologie, äh, erklären wir uns etwas. Und ich bin ja neben der Embryologie begeistert mich noch, was es ist, so die Geschichte. Und witzigerweise die Geschichte der Völkerwanderung finde ich ganz, ganz spannend. So also ähnlich ist es jetzt auch bei uns. Wir werden uns jetzt die Zell- und Organstrukturwanderung anschauen. Und damit wir verstehen, wie es heute ist, also damit wir verstehen, warum wir Österreicher oder bei den Deutschen, weiß man mehr, warum äh, wir jetzt hier sind und woher wir kommen, äh, müssen wir immer zuerst überlegen, wo ist denn der Ursprung? Ja, also in der Völkerraum, woher kommen die alle? Ja, also da war es tief im Osten. Ja. Also wo ist der Ursprung? Wenn ich den Ursprung verstehe und dann noch verstehe, wie sie gewandert sind, da quer durch Europa Richtung Westen und dann noch ein bisschen in den Süden und so weiter, wenn ich so schaue, wo, wo haben sie denn ihre Spuren hinterlassen, wo, wo haben sie sich immer wieder niedergelassen, wer hat wem überholt, ja, gibt es unterschiedliche Bewegungen dieser Völker und eben auch unterschiedliche Bewegungen dieser Zellstrukturen. Wenn wir uns diese Wege und Stationen anschauen und dann auch sehen, eben, welche Spuren haben sie hinterlassen, das ist eine Kulturleistungen, äh, dann glaube ich können wir ganz gut verstehen, warum äh, meine Anatomie oder eure Anatomie so ist, wie sie ist. Ja? Also, das schauen wir uns jetzt genauer an. Ja? Also, was wir uns anschauen werden, ist so ein diesen Baum. Ja? Wir schauen uns an, wo ist die, liegt die Basis, was ist das Ausgangsgewebe, was ist der Ausgangsort. Ja? Und wir werden auch dann, es gibt mehrere Orte natürlich, deswegen habe ich das auch in den vorherigen Werkstätten noch so aufgeschlüsselt, Stück für Stück wir haben immer wieder so Steps, ja? wir haben immer wieder Orte, von denen wir ausgehen, wo sich eigentlich Bifurkationen bilden, ja? wo sich es äh, teilt ja? und dann kommt es immer wieder äh, zu Verklumpungen. Ja? Es gibt immer wieder gemeinsame Wege, ja? also wir beginnen oft getrennt ja? und dann beginnen gemeinsame Wege, eben dann diese Stationen und diese Bifurkationen, diese Aufteilungen des Weges, äh, dann gibt es immer wieder neue Anschlüsse, man bleibt hängen, ja, also auch die Völker bei der Völkerwahrung sind nochmal hängen geblieben. Manchmal geht es weiter, manchmal geht es auch nicht mehr weiter und das Ganze passiert mit unterschiedlichen Tempi. Ja, ein bisschen ist es so ähnlich und das ist jetzt das einzige aus meiner Werkstätte, was ich noch nicht weggeräumt habe, sind diese Gummeringer. Ja, also wir schauen immer, wo ist der Ort des Ursprungs und dann gibt es immer einen Weg, wo sie hinwandern. Ja, das ist groß. Ja, sie wandern dann wohin? Ja, und dann kommt so eine Addition und gemeinsam mit ihnen ist dann noch wer mitgewandert. Äh, da ist noch wer mitgewandert, aber er ist dann weitergewandert und wandert dann zum Nächsten. Ja, also wir haben so gemeinsame Wege, gemeinsame Spuren haben wir dann. Äh, dann gibt es dann unterschiedliche Tempi, in denen es wächst. Äh, das eine zieht auch das andere mit. Äh, und so kann man dann auch unsere äh, Bewegungen in der embryonalen Zeit verstehen. Was sind so die bestimmenden Kräfte dieser Bewegung an dieser Wanderung? Ja, wir haben es eigentlich schon viel erwähnt, wir haben ganz am Anfang immer wieder die Induktion erwähnt. Chemische Substanzen, die in der Entwicklung den Nächsten, den Nachbarn animieren, doch mitzukommen ja, oder auch was zu tun. Ja. Also da werden ständig SMS hin und her geschickt oder stille Post wird gespielt und eine Botschaft äh, nährt dann die andere. Ja. Ganz wichtig ist Platz, ja, dort wo Platz ist, wird Platz eingenommen, ja, dieses Prinzip gibt es auch noch im Bauch zum Beispiel, ja, also man muss aufs vorher Platz schaffen und dann neigen die Systeme da wirklich dorthin zu gehen. Druck und Zug ist sicher auch ein Thema, wir wissen da noch relativ wenig, klassisches Beispiel Druck und Zug äh, ist auch die Veränderung der Organe äh, bzw. Strukturen, ja, wir wissen äh, Bindegewebe aus also dem Mesoderm entsteht eher, wenn Zugsituationen äh, Zug ist, bei Drucksituationen eher Knochen, aber ihr wisst sicher Herr Blechschmidt zum Beispiel hat immer wieder erwähnt, dass es da Kondensationsfelder gibt, äh, biodynamische Felder gibt, die eventuell da auch äh, einen Einfluss haben, wir haben am Anfang auch darüber gesprochen. Ja und kaum, ist auch eine bestimmende Kraft, kaum berühren sich äh, Strukturen, Zellen, Verbände, beginnen sie schon zu verschmelzen, ja, also die haben ein ziemliches, Nähebedürfnis, also für ein Coronavirus werden die überhaupt nicht geeignet, weil die wollen immer gleich zusammen. Das wären die bestimmenden Kräfte der Bewegung. Und dann haben wir Bewegungen durch den Körper, die haben wir schon besprochen, diese kraniokatale Faltung, diese laterale Faltung und wir haben auch Bewegungen durch den Körper im Sinne von, dass, sich der, Kör dass der Körper wächst und Strukturen bleiben stehen und wachsen nicht mit. Ja, wir werden das noch einmal genauer anschauen. Wir haben es letztens mit der Wirbelsäule besprochen, mit der äh, Entstehung der Kaude equina. Aber wir haben auch Bewegung im Körper. Äh, die Migration, die mit der Transition gemeinsam ja äh, immer wieder ein Thema Es ist gerade am Anfang ganz wichtig und wir wissen, die ersten Wochen, da bewegt sich ganz viel. Ja. Und das ist wichtig, das Mesotherm ist immer oder meistens eigentlich unser Leitgebilde. Ja. Dadurch, dass das Mesotherm schon auch epithelial sein kann, aber meistens mäßig mal können sich die Zellen einfach super bewegen. Ja. Und wir wissen, wir haben das auch beim Darm besprochen, dass es Eigenbewegungen gibt, die eben durch, durch enge, eben durch nie fehlenden Platz oft entstehen können. Ja, die müssen die wachsen, aber sie können nicht dorthin wachsen oder dahin wachsen, sondern nur in eine Richtung und diesen Platz holen sie sich. Ja. Selten gibt es auch Bewegung durch Zug. Die Hoden werden über Bindegewebige Strukturen nach unten gezogen zum Beispiel. Das ist jetzt nicht so ein großes Thema, aber vorhanden ist es auf jeden Fall. Okay, gehen wir ganz am Anfang Bewegungen im Körper. Also ganz am Anfang, die ersten zwei Wochen sind sehr bestimmt durch Bewegungen eben aus der Keimscheibe heraus. Und da haben wir eben das Mesotherm. Das Mesotherm, das wirklich unser leitende Struktur ist und die zieht vor allem das Ectoderm immer wieder mit. Ja. Blechschmidt hat auch von Zugurten gesprochen, also das sieht man hier also bei diesem Baum, wir haben unterschiedliche Basen, das geht dann einen gemeinsamen Weg oft und dann geht es weiter und verändert sich, aber auf jeden Fall, das Mesotherm bestimmt, das Endotherm wird meistens umspült, ja, wird so richtig umgeben. Und durch dieses Herumfließen wird es inkorporiert. Aber wir sehen dann später auch, dass Endotherm ist durchaus fähig, äh, Eigenbewegungen zu machen. Okay, Diese, diese Bewegungen, die da passieren, äh, und das hilft uns dann auch mit der Arbeit, das hilft uns auch äh, mit der Arbeit, dass sie in einer Art Metamarie passieren. Das heißt, unsere Bäume, die jetzt wachsen, die wachsen nicht irgendwo willkürlich im Körper, sondern die sind auf Abschnitte eingeteilt. Metamarie finden wir wunderschön, beim Regenwurm oder auch anderen Tieren. Also wir haben horizontale Abschnitte mit einer wiederholten Anordnung von Geweben und Strukturen. Also Das heißt, wir finden dann in jedem Abschnitt Teile vom Mesotherm und vom Ektotherm. Also wir finden auf jeden Fall Knochen, äh, Muskeln, Bindegewebe, Gefäße sind ganz wichtig für die Fortführung, vor allem der Nerven. Äh, und die endodermalen Strukturen, die sträuben sich ein bisschen gegen diese Metameren äh, Ausbildungen. Im Prinzip gibt es vier Strukturen, die Metamere wachsen. Das sind die Sumiten, die haben wir schon mal besprochen. Das äh, sind aber auch die Schlundbögen, über die reden wir heute kurz, das Neuralrohr, ist zwar jetzt nicht so bestimmend im Wachstum, aber wird eben vom Mesotherm auch Meter mehr geordnet und auch die Niere äh, ist Meter mehr angeordnet. Das schauen wir uns eben noch an, wie das funktioniert. Ja, also Meter Marie durch Schlundbögen. Wir werden es jetzt nicht so ganz genau besprechen können äh, durch die kurze Zeitsituation, ähm, aber hier finden wir. Im, im, Im rostralen Teil oder besser gesagt im kranialen Teil eine, eine metamere Anordnung. Das Ganze passiert in etwa so vierte, fünfte Woche. Also wir sind schon äh, nach der Faltung. Ja, beginnt auf einmal beginnen ähm, Ausstülpungen zu entstehen ja, in dem Bereich. Ähm, Ausstülpungen, die jetzt das Ektoderm mitziehen. Ja, Ausstülpungen, die mit Schlundbögen produzieren. Wir haben im Prinzip sind es sechs. Endeffekt bei ein paar Zusammenwachsen, also das im Kernton haben wir dann vier davon. Und in jedem dieser Schlundbogen finden wir dann eben eine Nervenstruktur. Wir finden eine, eine Muskulatur und eine knöcherne Struktur und dem entsprechendes Gewebe. Auch manche Ligamente werden dann auch sehr genau zugeordnet. Und das Ganze wächst ja um das Endotherm, also die innerste Schicht ist vom Endotherm ausgekleidet, also die Schleimhaut des Rachens zum Beispiel, und das ist die Region, die hier bestimmt wird, also eigentlich alles vom äh, Unterkiefer bis, also Oberkiefer ein bisschen. Ähm, der erste Schlundpunkt teilt sich ja in einen Oberkieferbereich und einen, äh, Unterkieferbereich, da teilt sich eben ein bisschen. Und das, also die Schlundbogen bestimmen vor allem eben den ganzen Rachenraum. Und eben innen des Rachens, das Endotherm, muss aber sagen, der erste Schlundbogen wird eher vom Ektotherm bestimmt. Ja, das Ektotherm, vielleicht habe ich es zu wenig erwähnt, kann auch immer epitheliale Schleimhäute ausbilden, also vor allem im oberen Kopfbereich. Ja, und in, in welche Nerven sind das eben? Das sind dann eben unsere also bekannten Hirnnerven. Ja, also hier habe ich jetzt eine... eine, eine die vier Schlundbögen jetzt einfach rausgeschrieben. Ihr seht hier an diesem Bild nur drei. Die, der vierte entwickelt sich dann ein bisschen später, aber es ist ein sehr schöner Schnitt. Die Höhle in der Mitte ist eben dann die, ich zeige es euch dann im Körse noch, da haben wir eben die Endothermauskleidung. Hier ist eben, und hier haben wir das Neuralrohr, das sich eben hier rundherum dreht. Und hier eben das Endothermrohr, das ihm hier den Rachen bildet und eben die Ausgleichung des Schlundbogens macht. Wir haben eben vier Nerven da drin, Trigeminus und jetzt nicht überraschenderweise die Muskulatur, die sich im ersten Schlundbogen ausbildet, eben temporalis, man sieht, der Kaumuskulatur und auch die entsprechenden Knochen. Ja, interessant sind hier eben auch die Präsentation der äh, Gehörknöchlichen, die ja aus dem Kiefer eigentlich herauskommen und sich später erst entwickelt haben in der Phylogenetik des Menschen. Faciales verknüpft mit der mimischen Muskulatur, ja, Glossopharyngeus verknüpft mit dem äh, weniger, also weniger Muskeln, mit Musculus also es geht hier langsam um den Schlund, der natürlich als vom vierten Schlundbogen äh, vom Nervus vagus bestimmt wird, der eben den ganzen äh, Kehlkopfbereich versorgt, neural und den Beginn des Ösephagus und das Knorpel hier, ja nicht Knochenschild und Ringknoppel, äh, im vierten Schlundbogen äh, äh, zustande kommt ähm, Bleiben wir jetzt bei diesen Schlundbögen, weil sie, äh, also erst einmal sind sie deswegen auch nochmal zur Betonung, sie sind aber, ich zeige klar, wie aus der Embryologie Zusammenhänge entstehen. Ja, und ich glaube gerade, wenn wir Granisokral arbeiten, ist es ganz spannend, dass wir einfach diesen Strukturen eine gemeinsame Wurzel zuordnen können und wir einen gemeinsamen Verband. Was, wir jetzt auch, was ich auch noch beschreiben will, wenn wir jetzt ins, in die, ins Innere schauen, also hier haben wir die Schlundbögen und hier wird es vom Endotherm eben ausgekleidet. Wenn wir dann ins Innere schauen, sehen wir auch hier Schlundtaschen, nennt man das. Und da sehen wir auch so ganz gut Eigenbewegungen. Es sind viele Eigenbewegungen, die eben jetzt hier nach unten gehen. Und wir haben jetzt hier relativ viele Drüsen, die sich in diesen Schlundtaschen entwickeln. Also die Tonsilla palatina zum Beispiel, die ein bisschen nach unten wandert. Wir haben in der Mitte, das ist eben ungefähr hier, haben wir, Entschuldigung, das Insert kommt immer wieder, die Anlage der Schilddrüse, die eben auch hier nach unten wandert. Wir haben hier die Epithelkörperchen von den Nebenschilddrüsen, die auch nach unten wandern. Der Thymus wird in den Schlundtaschen äh, gebildet, wandert auch nach unten, äh, und für mich ist das wieder eine sehr schöne äh, Verknüpfung vom ganzen Schlund, wie er sich hinein, hinunter äh, in den Thorax äh, verknüpft und verbindet. Ja. Und wenn Sie sich erinnern, wir haben ja schon allein aus der Entwicklung des Herzens, des Septumtransversums und der Leber, äh, beziehungsweise der bucopharyngealmembran durch diese äh, äh, Krümmungen sehen wir auch, wie das Ganze nach äh, Kaudal wandert und nach vorne wandert. Ja, kleiner Hinweis noch: wir sehen hier auch, äh, hier haben wir den, den ersten Schlundbogen. Man nennt es hier eine Schlundfurche. Da entwickelt sich der äußere Gehörgang und in der Schlundtasche, die genau gegenüber liegt, ja, die hier ist, äh, entwickelt sich dann der Dachscherbe. Ja, und was ist dazwischen? Das Trommelfell. Okay. Äh, Bleiben wir bei Bewegungen im, im Schädelbereich. Ja. Was auch sehr typisch ist bei Bewegungen im Schädelbereich, also wir haben jetzt mehr über den, den Unterkiefer und den Schlund jetzt besprochen. Schädelbewegungen sind sehr typisch, dass sie von lateral nach medial gehen und von hinten nach vorne. Da stülpt sich ja das Ektotherm nach vorne und bildet dann auch einen Teil des Gesichts eben. Und es ist, für mich ist das wirklich auch wieder so eine kleine Völkerwanderung, wo von allen Teilen die Völker kommen in der Mitte, zusammenkommen in der Mitte ist meistens die, die Mundbucht, das ist der Teil hier, beziehungsweise der hier, und dort kommen sie zusammen. Wenn das eben nicht geht, dann haben wir Rachenspalten, also oder Gaumenspalten, dann haben wir das Problem in der Hinsicht. Das ist die Eigenbewegung des Gesichts. Ich sehe jetzt bringe ich vielleicht ein bisschen, aber ich habe mich jetzt so ein bisschen auch orientiert an, an den Orten. Also wir gehen ein bisschen von oben nach unten. Ihr könnt sich noch erinnern an die gemeinsame Bewegung, wie schon erwähnt von, äh, von äh, Septum transversum und Herzanlage. Äh, jetzt sehr sehr schematisch. Ja, das Ganze ist ja noch rostral rostral vom Gehirn eigentlich und durch die granokortale Faltung. Äh, kommt es ja dazu, dass das Herz dann auf dem Septontransversum liegt, dann bildet sich ja aus dem, aus dem Endotherm heraus, bildet sich ja dann die, die Leberanlage und das Ganze ist ganz, ganz nah verbunden und das Ganze entsteht im cervikalen Bereich, wie man es hier schön sehen und jetzt beginnt das hinunter zu Aber nicht so sehr, weil sich das Ganze jetzt, diese Gemeinsamkeit bewegt sondern weil sich eben der Körper in der Länge verändert, wie wir es hier sehen, innerhalb der nächsten acht Wochen. Also diese ganzen Bewegungen, die ich jetzt beschreibe, die sind definitiv vierte bis achte Woche vorgegangen. Also das Ganze geht jetzt hinunter und wir haben es dann, äh, diese drei Anlagen, die immer zusammenbleiben, gemeinsam und ziehen eben den Phrenikus nach unten. Ja. Also für mich ist das so ein schönes Beispiel. Äh, oder generell möchte ich, dass Sie vielleicht diesen Weg nach unten mitverfolgt, wie alles da vom Rachen nach unten zieht, wie wir dann wirklich eine schöne Verknüpfung haben, wie das weiter hinunter und wirklich bis zum Ball kommt und so in eine Einheit bildet. Und auch gleichzeitig erwähnt die Einheit von, von Herz, oder besser gesagt Pericard, Septum Transversum, das ja zum Zentrum der Neum wird. Und dann von der Leber, das auch sehr eingebettet ist und auch mit dir Fragen sehr stark verbunden ist. Ja, und hier eine Verknüpfung haben. Wir werden sehen, es bilden sich auch über andere Situationen Verknüpfungen. Und das ist schon eine Verknüpfung, die von Anfang an war, manche entstehen erst äh, später. Wir wissen dann, das haben wir letztens auch besprochen, dass hier dann noch Teile einwandern äh, aus den, aus den Mesotherm dann aus der Brustwand auch Teile einwandern und eben auch wieder die Nerven mitnimmt. Ja, also nicht nur der Phrenikus das Zwerfel, sondern wahrscheinlich auch hinterkostalnerv. Ja, und dann die Metamerie, die wir, jetzt kommen wir wieder zu diesem größeren Kapitel Metamerie zurück, die wir ja schon besprochen haben, ist die Aufteilung der einzelnen Somiten, die ja auch zu wandern beginnen und dann Sklerodome bilden. dann auch so eine kleine Animation, vor allem die Sklerodome, und dann. Uh, andere Strukturen nach Lateral gehen und dann zuerst das Thermatomyotom bilden und das teilt sich ja, uh, ich kann sagen, erinnern an subkutanes Gewebe, und den Myotom, Teil wandert uh, nach, uh, äh, äh, nach Posterior und wird zum Epimer, bildet in Erektospine. Andere werden zum Hypomer wandern nach vorne uh, und können dann auch, wie wir hier sehen, schon auch die Extremitäten dann bilden. Ja, was natürlich mitgenommen wird, klarerweise, ihr wisst das, sind natürlich aus dem, äh, aus dem Neuralrohr eben äh, Ektothermestrukturen, eben die Nervenstrukturen. Ja, äh, und eine Metamorie finden wir natürlich dadurch eigentlich auch, äh, aber eigentlich schon vorbestimmt, sehr früh vorbestimmt im Zentralrohr, äh, gemeinsam mit den Neuralleisten, die wir hier sehen. Ja, Uh, auch da wandert jetzt sehr viel aus. Also es wandert mal nach vorne, wandern Zellen vor allem aus den Neuralleisten, wandern Zellen und binden mal den Trunkus Sympathicus zum Beispiel. Uh, die wandern noch weiter vorne, bilden dann die ganzen uh, prevertebralen Ganglien, Truncus Celiacus, das soll dieser Stern bilden, uh, ah, nicht, entschuldigen, nicht Celiacus, Plexus Celiacus oder Plexus mysentericus Superior, Inferior. Super, Inferior und so weiter, ihr kennt es ja alle, ja, und gehen aus den Nahrleisten, wandern nach vorne, die wandern eigentlich recht selbstständig nach vorne und haben dann die Verbindung. Deswegen haben wir gerade beim Sympathikus, wie er repräsentiert wird, eine klassische Metamorie und eine Zuordnung zu bestimmten Teilen äh, des, äh, der Wirbelsäule. Ja, es wandern aber natürlich sympathische Fasern auch in die Peripherie und da hängen sie sich wieder mehr an die Gefäße ran, und gehen zum Beispiel in die Extremitäten, um dort die Gefäße zu versorgen. Ja. Da sehen wir diese Wanderung ein bisschen, da haben wir den trunkus hier haben wir dann den äh, paravertebralen, äh, prävertebralen Plexus zum Beispiel. Das entsteht eben sehr früh, wie gesagt, alles vierte bis achte Woche. Ja. Wir sehen jetzt hier auch, passend zur so Metamorie, äh, wie die, äh, wie die, ähm, die ektothermalen Strukturen, die Nerven so richtig durchgezogen werden, durch die, äh, durch, die, äh, durch die Sklerotome durchgezogen werden und mehr oder die Sklerotome spalten, wir wissen ja, ein, ein Sumit bildet ja nicht einen Wirbel, sondern einen, einen Anteil vom oberen Wirbel und einen Anteil vom unteren Wirbel und dazwischen eben, äh, der Diskus, ja, und da wird es eben durchgezogen dann durch seine eigene ethnasische Fissuren. Ja, und das geht dann weiter und jetzt ist das Leitgebilde, wenn die sympathischen Fasern weitergehen, vor allem die Gefäße und da haben wir dann eine schöne Einteilung, dass wir eben der Vorderdarm dann über den, das Gefäß des Truncus versorgt wird, sympathisch, die sympathischen Fasern für den Mitteldarm, Dünndarm bis zu Kanonbömschen Punkt über die Arteria meseterga Suppe und die entsprechenden sympathischen Fasern. Und über deren der Infer, kommen die sympathischen Fasern zum Enddarm. Also alles, was dann aboral vom äh, kanonböbschen Punkt kommt. Naja, und der Neos vagus, der kommt von oben. Ja. Ähm, der wird jetzt aus dem vierten Schlundbogen gebildet, ja, versorgt dann eben den Rachen. Und wird dann nach unten gezogen und ist sehr, sehr präsent im Vorderdarm. Also äh, Magen wird er extrem stark, äh, versorgt er extrem stark den, den äh, also der Basikus versorgt den Magen sehr stark und sehr deutlich, oder auch das Pankreas, auch die Gallengänge, nach unten verliert er ein bisschen seine Wirkung und ändert die am Kanonbümmschen Punkt. Ich gestehe jetzt was ein, ich habe wirklich lang recherchiert, ganz genau habe ich nicht gewusst oder habe ich nicht erfahren, wie der Vagus da wirklich runtergezogen wird, welche Strukturen es sind. Nee, ich weiß es nicht. Meakulpa, ich weiß es nicht. Okay, eine Metamorie, die nicht so bemerkt wird, entsteht durch die Niere. Aber die Niere ist ganz spannend in Bewegungen. Ja. wir haben das schon mal kurz erwähnt aus den Somitenstilen. erinnern das Zwischending zwischen Seitenplatten und den Sumiten, entsteht die Niere am Anfang zervikal mit der Vorniere. Ja, hier die Vorniere in dem Bereich in etwa. Dann entsteht auch gleich eine Verbindung. Ja. Also es entsteht überhaupt dann so eine, ein, ganz, ein Block, der hinunterzieht aus den Somatenstilen, Das ist dann der Vornierengang, der nephrogene Strang eigentlich auch oder der Uragenitalstrang. Dann entsteht hier äh, im BWS-Bereich einmal die Urniere und erst später die Nachniere, ja, die dann bleibt. Die ist da unten im Becken. Ja. Aber wir sehen eigentlich die Niere nicht im Becken. Wir wissen, die ist lumbar, ja, also sie ist hier mal angelegt, hier sehen wir auch sehr schön die Verbindung dann zur Lantois, beziehungsweise zum Enddarm, wo wir auch letztens gesprochen haben, dass der dann getrennt wird, in den klassischen Enddarm, also in den, ins Rektum, Anus und von den Blasen- im Marginalbereich, Uretra, wo eben hier die Verbindung ist und wir sehen hier die Niere, wie sie nach oben steigt. Warum tut sie das? Weil sie tut es, weil der Rest des Körpers wächst. Hier sehen wir sehr schön diesen nephrogenen oder urogenitalen Strang. Ja, also das ist ein ganzes Konvolut, das aus den Somatenstielen entsteht. Ja, und die Nieren steigen nach oben, ja, da sehen wir wie sie nach oben steigt, ja, nachdem dieser urogenital Strang ja auch die Gonaden in sich, also die Anlage der Gonaden hat. Sie vielleicht erinnern könnt, aus dem Tottersack sind die ganz am Anfang die die zyten und die Spermatozyten eingewandert in diesen Urogenitalstrang und weil der eben da oben auch entsteht, haben wir eben auch die Verbindung, die Gefäßverbindung der Ovarien, der Testikeln, nicht jetzt unten im Becken, wie man es sich erwarten würde, sondern oben bei der Orta, weil es eben links und rechts im lumbalen Bereich eigentlich entstanden ist. Ja. Die Nieren gehen nach oben, die Gonaden gehen nach unten und beim, beim Männliche Individuum steigen die noch weiter hinunter bis hinunter ins Grotto, eben über Bindergehübstränge. Was wir hier sehr schön sehen, dass die Anlage, die exothermale Anlage, eben, nicht nur auch die Endothermale von der Nebenniere, das mag Ektothermal, die Rinde endothermal, die entsteht da oben, sie bleibt da oben und die Niere geht halt darauf und legt sich dann hin. Ja, das erklärt auch, warum die funktionell kaum was miteinander zu tun haben, warum sie anatomisch gut trennbar sind, ja, das erklärt es ganz gut. Und diese ganze Bewegung der Niere erklärt auch ganz gut, warum die Niere in ihrem eigenen Raum drin ist. Ja, also die hat ihre eigene Fasziumhülle, die liegt, ist natürlich retroperitonal, aber die war nie da drinnen in der, in der, in der intrarenalen Salomhöhle, die war immer außerhalb der Ursprungsort ein anderer war. Ja, und das ist das Tolle, wenn wir den Ursprungsort wissen und die Bewegung wissen, wissen wir warum dieses Organ dort ist, wo es eben gerade ist. Ja? Okay. Das führt zu diesem Thema relative Bewegungen in äh, der Niere, die nach oben steigt, weil das Wachstum äh, des Körpers vorhanden ist, das haben wir letztens schon besprochen, wie wir äh, über die Chaudaiguina gesprochen haben, dass diese Kontakt ja in, äh, in, innerhalb der achten Woche äh, auf einer bestimmten Höhe ist, in dem Fall bei S1, bei dieser Nervenwurzel und durchs Hinaufsteigen wird die Aquina einfach in die Länge gezogen. Das war ja sehr beeindruckend mit unseren globalen Rollenspielen. Bleiben wir noch bei von den relativen Bewegungen kommen wir jetzt zu den Eigenbewegungen. Ich muss nur lachen, ich äh, äh, ja, Eigenbewegungen durch Induktion, durch Raumsituationen. Äh, da wollte ich mit diesen Bilden einfach erwähnen. Ektothermale Bewegungen neigen dazu, sich einzufalten. Die können das. Ektothermale äh, Zellen können sich auch ganz gut bewegen. Äh, Mesothermale Zellen, die wir hier haben, äh, oder beziehungsweise Organe, die machen das auch sehr gern. Ja, die bewegen sich. Das Herz ist ein wunderschönes äh, Ziehharmoniker-ähnliches Faltinstrument. Wir dürfen auch nie vergessen, innen werden dann auch so richtige äh, äh, Septen eingezogen. Äh, das ist auch ein bisschen anfällig, deswegen finden wir auch immer wieder Herzfehler. Ja, auch die Extremitäten äh, bewegen sich, die obere dreht nach innen, die untere dreht sich nach außen. Ja. Das Endoderm, hier unten abgebildet in Gelb, äh, das bewegt sich nicht so gern, das bewegt sich indirekt, weil man es zusammendrückt, ja. ähm, aber es bildet diesen gern Knospen aus. Ja. Also hier sehen wir die Lungenknospen. Also Knospen heißt, es ballt sich was zusammen, vermehrt sich, vermehrt sich, vermehrt sich und wird dann mehr. Oder wir sehen auch hier unten die Leberknospe. Ja, Eigenbewegungen kennen wir ja schon. Letztens haben wir mit unserem Darm getanzt. Ja. Was mir da noch wichtig ist zu erwähnen, wann das irgendwo länger liegt, dann kommt es gleich zu Adhesionen. Ja, und das ist äh, mir wichtig, dass euch immer wieder bewusst ist, diese Additionen, die aus dem Mesogastrium postere und andere herauskommen, wir haben letztens eh schon ein bisschen drüber geredet, äh, das hat viel mit Verklebungen zu tun, das hängt sich vorhin äh, und das ist der Grund durch diese Rotation des Magens und dass alles ein Teil Milz und so weiter nach links geschoben wird, deswegen finden wir im linken Oberbauch sehr viele Verknüpfungen Gastrolianale, Gastrocholicum, die Entstehung der Milz erklärt sich auch, oder der Ort, dass eben das im, im Mesotherm des im posterior entstanden ist. Das Anheften, das, das sekundäre Retroperitonale von Duodenum, Pankreas mit der Treitschenfaszie erklärt sich auch so, indem es einfach anklebt, indem es diese das Mesogastrum zusammendrückt, ähnlich ist es bei der deutschen Faszie von äh, Dicta. Äh, ja, das sind so die Bewegungsmuster, die ich vorstellen wollte, Bewegungen, die äh, entstehen durch äh, Bewegung der Zellen, Zellenwanderung, Bewegung des Körpers, äh, dem Platz vorhanden ist, wo man hingehen kann, äh, relative Bewegungen. Äh, und nochmal zur Erinnerung, wenn wir wissen, wo der Ursprung liegt, wie der Weg ausschaut, wie die Geschwindigkeiten, auch die relativen Geschwindigkeiten zueinander sind, in welchem Raum es sich bewegt hat, dann wissen wir auch, warum etwas etwas ist. Und eine, zum Abschluss noch eine kleine, weil es ja im Zusammenhang geht, an Verknüpfung, haben wir definitiv über den Nabel, über die Nabelschnur, kann sich euch schon noch erinnern, wir haben schon ein bisschen besprochen, aus was der Nabel entsteht. Aus dem Haftstiel entsteht der Nabel, aus der Alantois zum Teil. Also eine Verknüpfung gibt es zum Nabel über die Alantois, über den Ductus vitellinus über den Rest des Ductus vitellinus. Wir sehen es auch hier. Hier ist der Haftstiel. Ja, das Ganze kommt jetzt zusammen, wird zusammengepresst. Das wächst dann die Chorionhö ah, Entschuldigung, die Amnionhöhle rundherum. Das bildet dann die Haut, eben des, der Nabelschnur. Und das Schöne ist an dieser Nabelschnur, wenn Sie sich das genau anschaut, dann haben wir aus jeder Struktur, aus dem Ektotherm, aus dem Mesotherm ja, und aus dem Endotherm haben wir den Nabel. Also wir finden in einem ganz kleinen Ort, finden wir alle drei Blätter der Keimscheibe verbunden. Ihr seht hier den, den Aufbau, ich möchte jetzt nicht zu so lang segieren, welcher Teil zu was mehr oder weniger wird. Wir haben wirklich auch über den Nabel dann einen Zugang zum Körper, weil ja dann die, der, der, Nabel, der Nabelschnurbereich innerhalb des Körpers ja dann obliteriert ja, und dann das Ligamentum Teresipatis bildet. Also hier geht es vom Nabel aus und geht dann hier Richtung Ligamentum Falciforme. Und hier haben wir dann die Überbleibsel von der Lantuis, also die, die Blicker oder das Ligamentum umbilicale medianum und die Reste der Nabelarterie als Blik umbilikale äh, mediale. Also ja, äh, links und rechts, von der oder Nähe der Blase ausgehend auch bis zum Nabel. Ja, also diese Verbindung wollte ich einfach auch noch erwähnen. Äh, und ich habe das Gefühl, dass die Nabelschnur oder der Nabel war immer in meine Eintrittsporte und den kann man sich auch äh, therapeutisch da ein bisschen äh, mitnehmen. Naja, das war unsere Embryo-Werkstätte, wir haben sechs Teile gebraucht, ich weiß, ein paar Organe haben wir nicht so genau durchgemacht und ich hoffe, es, ist vor allem, es sind vor allem die Verknüpfungen hängen geblieben, es ist vor allem hängen geblieben, woraus wir sind, woher wir kommen und wie sich das dann Ganze ganz weiterentwickelt hat. Ich weiß im Chat, äh, seid ihr immer so überwältigt, da kommen nicht so viele Fragen, nochmals Angebot, ihr könnt mich jederzeit auch äh, äh, so kontaktieren, ähm, ja, äh, bei erich.wso.at, ja, mir hat Spaß gemacht, ich bedanke mich für alle, die zugesehen haben, ich bedanke mich auch ganz recht herzlich beim Raimund und äh, der Regie äh, für die Möglichkeit. Ja, und wie immer gibt es ihm auch Ankündigungen, wir haben, ein bisschen schräg geschaut, Entschuldigung, äh, am Montag kommt eine ganz, äh, ja ich würde fast sagen, berühmte Osteopathin Jane Stark, also ich bin extra reingeflogen, äh, Jane Stark äh, ist ja jemand, der sich ganz viel äh, mit den historischen Figuren der Osteopathie auseinandergesetzt hat. Äh, jetzt hat sie den ersten Teil eines Buches geschrieben über, über Sutherland, seine, seine frühen Tage und darüber möchte ich ein bisschen erzählen spannend auch insofern, dass Saralen auch im eigenen Zugang hatte, wie er die spanische Grippe behandelt hat oder generell Pneumonien und auch das wird Zeichen dieses Wissen zur Verfügung stellen. Ja und dann am, am, am Mittwoch kommt dann wieder Raphael vorbei. Uh, der hat schon uh, gestern über die Beeinflussung der Natives auf, auf die Osteopathie gesprochen. Uh, jetzt wird er dann uh, morgen, ah, plötzlich nächste Woche, Mittwoch, Entschuldigung, also heute in einer Woche, wieder sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen. Uh, eigentlich ausgehend von, von diesen Überlegungen von den Natives über die Osteopathie, wie viel von dem jetzt auch in der modernen Wissenschaft zu finden ist. Und wie wir es dann noch umsetzen können. Na gut, wie immer, die Bitte um Likes, Shares und Weitergabe dieser Sache. Ja, liebe Leute, macht es gut, die Werkstätte schließt. Keine Ahnung, vielleicht wird sie wieder mal aufgehen. Ich sage recht herzlichen Dank und wünsche euch noch einen guten Abend.